Los geht's. So, also, das ist das erste Video über Ermittlung einer Funktion durch gewisse Punkte oder sowas. Und das geht allerdings um die äh, einfachste Funktion, die bei na eigentlich Jetzt habe ich in Erinnerung, eigentlich haben wir jetzt schon gesehen, wie man eine lineare Funktion ermitteln kann. Und das war in einem anderen Video, nämlich, und das war halt mit Hilfe von zwei Punkten, ja. Die zwei Punkten entsprechen halt die äh, zwei Koeffizienten der linearen Funktion, also bei einer Polynomfunktion, haben wir so gesehen, gibt es ja diese Koeffizienten da, ja? Und bei der linearen Funktion sind ist die Koeffizient des höchsten Grades 2a1, also wir haben nur diesen Teil jetzt hier bei der linearen Funktion und anstatt a1 haben wir jetzt hier so geschrieben s, weil das die Steigung ist und anstatt a0 haben wir jetzt hier A geschrieben, weil das halt der y-Achsenabschnitt ist. Und ja, vom Start zum Start ist es immer anders jetzt egal. Haben wir in einem anderen Video immer wieder gesagt, ja. Und jetzt gehen wir jetzt hier wieder zurück. So bei einer linearen Funktion, die zwei ähm, Koeffizienten hat, brauchen wir zwei Punkte oder zwei Informationen, sagen wir so allgemeiner, um die funktion zu ermitteln ja, bei einer äh, funktion quadratische funktion dann haben wir a2 a1 und a0 also drei koeffizienten wir brauchen drei informationen und die können drei verschiedene punkte der funktion sein oder die punkte und eine ableitung und das ist jetzt hier äh, der fall hm? und das sehen wir jetzt hier wie das geht eine quadratische funktion geht durch die punkte 1, 3, 5 und b2 1,5 4,5. Ihre Ableitung an der Stelle 2 ist 0. Wie lautet die Funktion? Stelle zur Erinnerung bedeutet den Wert von x. Ja? Die allgemeine Gleichung einer quadratischen Funktion ist ax2, bx und c. Anstatt a2, a1 und a0 haben wir jetzt hier a, b und c benutzt, wie wir im Kapitel über quadratische Gleichung äh, geschrieben haben. Ja. Die entsprechende Ableitung ist, ja, wenn wir das hier ax hoch 2 ableiten, das ist 2 a hoch x, äh, x hoch 1, also x, plus b x hoch 0, also x und das c wird 0, also die Ableitung ist 2ax plus b. Hm? An der Stelle 3 hat die Funktion den Wert 5, ja, das ist was diese Punkt bedeutet, ja, die x-Wert ist 3, y-Wert ist 5, ja, das bedeutet, bei dieser Darstellung hier können wir das x durch 3 ersetzen und das q von x, also den Wert der Funktion, durch 5, den y-Wert, ja, 5 ist a mal 3 hoch 2 plus b hoch 3 plus c, also in dieser Darstellung hier haben wir das x durch 3 ersetzt und das y, also das q von x durch 5. Ja? Okay, an der Stelle jetzt 1,5, wenn x 1,5 ist, ist das y, also der Wert der Funktion, 4,5. Jetzt nehmen wir wieder diese Darstellung: 4,5, das ist y, also q von x, ist gleich a mal 1,5 hoch 2 plus b mal 1,5 plus c. Okay? Die Ableitung an der Stelle 2 ist 0, also wir nehmen jetzt diese Darstellung, die Darstellung der Ableitung, und an der Stelle 2, also wo x2 ist, ist die Ableitung, also das Ganze hier, 0. Also 0 ist gleich 2 mal 2, 4 mal a, plus 2b. Das ist die Darstellung hier. Okay, ein Q' von X, das ist hier 0, ist 2 mal A mal 2, also nehmen wir diese Darstellung hier, plus B. Gut, jetzt haben wir eigentlich hier eine, zwei, drei Funktionen, und schreiben wir schreiben das jetzt hier als ein lineares Gleichungssystem. Also, ja, man kann das auch mit der Hand lösen, aber am besten mit einem elektronischen Mittel. Ja? Und wenn man das macht, bekommt man am Ende ein eindeutiges Ergebnis. Also das jetzt hier ist C, das ist B und das ist A. Ja. Wir haben jetzt hier in diese Spalte hier 1, 1, 0, 1, 1, 0, das sind die Koeffizienten von C. 3, 1, 4, 2, das sind Koeffizienten von B, also das bedeutet an diese Spalte ist B. Hier ist C und an diese Spalte hier ist A. Okay, gut, hier haben wir das auch mit der gausschen äh, verfahren äh, gelöst, also hier von der ersten Gleichung haben wir die zweiten subtrahiert, 9 minus 2,25 ist 6,75, 3 minus 1,5 ist 1,5 und 4 minus äh, 4,5 ist 0,5. Ja, gut, und hier von der vierte, äh, von, äh, von dieser hier, 4 mal diese, haben wir dreimal diese subtrahiert. Und dann ist das Ergebnis so viel. Und hier wieder haben wir von dieser hier 0,45 die dritte Gleichung jetzt hier subtrahiert. Und dann haben wir jetzt dieses Ergebnis bekommen. Ja. Und dann kann man jetzt hier oben halt äh, 2 mal die zweite gleichung und 9 mal die dritte gleichung subtrahieren und dann bekommt man dieses ergebnis jetzt hier und hier kann man durch 1,5 dividieren und dann bekommt man auch dieses ergebnis hier in der zweiten reihe und hier an diese hier dazwischen haben wir einfach das ganze durch 15 dividiert na gut also wenn man äh, nochmal das sehen will bitte das Kapitel über lineare Gleichungssystem, das entsprechende Video schauen. Ja, also in der ersten Spalte hier, also ist die Koeffizient von x und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Gleichung, die quadratische Funktion, entschuldigung, die quadratische Funktion, die durch die Punkte 3,5 und 1,5 und 4,5 geht und deren Ableitung, das der Stelle 2 0 ist, ist halt diese Funktion hier und somit haben wir die Funktion ermittelt also noch einmal um die Funktion zu ermitteln eine quadratische Funktion jetzt hier in diesem Fall braucht man so viele Informationen wie die Koeffizienten der Funktion für eine quadratische Funktion, äh, Funktion äh, zweiten grades haben wir 1 2 3 Koeffizienten also wenn wir eine Polynomfunktion haben, sind die äh, notwendigen Informationen ein mehr als ihr Grad. Ja? Später werden wir lernen, auch welche Art und Weise so in mathematischen Aufgaben, also um äh, zu zeigen, wie klug die Mathematiker sind, halt ja, pff, ja welche Art und Weise so diese Informationen immer in diesen Wörtern, so mathematischen Wörtern so blablabla bla, bla, bla, bla, bla, bla, versteckt sind. Aber das erst später. Ja? Also lernen wir die Basis zunächst einmal. Und das war es jetzt. Vielen, vielen Dank.